neuen Tag im Finale. Heute hat uns quasi die Sonne aufgeweckt, obwohl es Regengeräusche gegeben hat in der Nacht. Das ist jetzt unglaublich schön. Und da werden wir mal sehen, was wir heute alles erleben werden. Richtig. Wird, glaube ich, ein toller Tag. Ja, fix. Und wir haben schon ein Wheelie-Tutorial im Kasten. Mal schauen, was besser so geworden ist. Der Marcel Weichert hat uns über Insta neue oder neue auf jeden Fall hat er uns gesagt, was wir fahren sollen und uns auch gleich den Track mitgeschickt. Dementsprechend machen wir das jetzt. Und natürlich ist der Track für euch dann wieder unter dem Video. Vielen Dank, Marcel. Es geht auf die Madonna-Runde, sowie auf den Cacciatore und den Kibbel 2. Und dann gibt es erstmal was zum Essen und dann geht vielleicht nochmal Essen. Essen! Wahnsinn! Dann geht's vielleicht noch mal auf mehr Aussichtstour. Gerade auch jetzt hier rauf, wir fahren gerade Einfahrt Calice-Ligure. Es ist nichts los. Nicht ein Auto, ein einziger Radfahrer bis jetzt. Das ist echt genial. Okay, da ist schon wieder die Ausfahrt. Und das Licht ist so geil. Hammer, Hoffentlich kommt das auf der Kamera rüber. Wow, wir haben halt Mitte November, gell? Ja. Jetzt geht es leicht runter. Oh, das Meer. Und jetzt, yes, da sieht man voll schönes Meer. Weil. Ja, Und gar nicht so oft. Okay. Okay. <lacht> da sieht man, was er <lacht> also für eine Schlaufe gibt. I'm yeah. Yeah. Zwischen den Trails in. Wie heißt es hier nochmal? Finale Borgo. Genau, Finale Borgo. Jetzt kommen gerade noch die Mühlchen vom Nico. Wow. Juhu, da fährt man doch umso lieber bei der Aussicht. Das ist immer so eine richtig gute Kurve hier mit mega schöner Aussicht. <lacht> Und wer sich jetzt denkt, das ist eine mega Leistung vom Nico, der hat recht. Nur ich fahre immer fast gegen Bäume, Wände und sonst was, wenn ich versuche, das zu filmen. Ja. Habt ihr ein Mimi gehört? Ja, Mimi, Mimi. Mimi. Sieht göttlich aus. Und gerade eben, wenn wir der Nico fast hinten drauf gebremst. Der war schon wieder da, so wie diesen Urlaub jeden Tag. Und es sieht wieder ein bisschen anders aus. Und schon wieder mega geil. Ich finde es super. Und jetzt kann man nämlich genau das, was man irgendwie schwer fährt, nochmal üben. weil sie uns noch nicht folgt. Wir sind auch auf Instagram mhm. unterwegs.